Vielen Dank, Kollege Schalauske. – Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mit einem vergifteten Lob beginnen, Herr Finanzminister. Eines kann man Ihnen zubilligen. Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 liegen Sie voll in der Kontinuität der Haushalte, die Sie in dieser Legislaturperiode vorgelegt haben. Sie liegen voll in der Kontinuität, dass Sie alleine Ihre Arbeit fußen auf Mehreinnahmen, Ihre Arbeit fußen auf mehr Ausgaben und Ihre Arbeit fußen auf Stellenaufwuchs. Darüber hinaus ist Kontinuität vorhanden, dass Sie schon mit einer Hutzpe, die man schon wieder fast bewundern kann, Gelder, die gar keine originären Landesgelder sind, noch bei Ihren großen Rechnungen mit hereinnehmen, sei es nun Bundesgelder oder aus dem KfA. Herr Finanzminister, statt zukunftsgerichteter Investitionen verkonsumiert der von Ihnen für die schwarz-grüne Landesregierung vorgelegte Doppelhaushalt ein unglaubliches Maß an Steuermehreinnahmen. Aber Sie verkonsumieren diese. Sie legen diese nur ganz bedingt ein bisschen mehr, und das auch nur für ein einziges Haushaltsjahr, bei den Investitionen an. Ihnen fehlt die Schwerpunktsetzung. Zufälligerweise, lieber René Rock, das war ja. Es gibt keinerlei Schwerpunktsetzungen. Stattdessen und das hat die Haushaltsrede ja mehr als deutlich gemacht, gehen Sie mit der Gießkanne über jedes Ressort hinweg und geben ein Stückchen mehr. Darf es ein Viertel mehr sein, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das ist natürlich keine Haushaltspolitik, die Schwerpunkte setzt, das ist auch keine strukturierte Haushaltspolitik, sondern das ist eine Haushaltspolitik nach dem Motto Wir machen jetzt gnadenlos Landtagswahlkampf. Das haben Sie ja auch schon geübt bei der Einbringung dieses Haushalts. Geübt. Ich bin, wie einige hier im Raum wissen, jetzt seit 30 Jahren Mitglied im Hessischen Landtag. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, es mag ja daran liegen, dass ich schon 30 Jahre Mitglied dieses Hessischen Landtags bin. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die Vorstellung des Haushalts durch den Finanzminister nach der Vorstellung der Teilhaushalte durch die Fachhistorkollegen gewesen ist. Das ist neu. Jedenfalls für mich ist das neu. Sie wissen, ich lobe ja relativ häufig Ihre Art der Öffentlichkeitsarbeit, aber das, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht zu weit. Das ist eine Missachtung des Parlaments, es ist eine Missachtung der Opposition. Man muss erst einmal wissen, überhaupt, um was es geht, und zwar im gesamten Kuchen, bevor man dann scheibchenweise das eine oder andere Törtchen schon mal zur Kenntnis gibt. Das macht man nicht. Sie haben diesen Weg gewählt. Das zeigt mir deutlich, dass der Wahlkampfmodus jedenfalls bei Ihnen bereits voll und ganz auf Wanderung, auf Marsch, auf Los gestellt ist. Was ich überhaupt nicht verstehe, Wer hat Sie um Himmels Willen beraten? Und Wo war da Ihre sonstige Sensibilität, dass Sie sich das Bild von der eierlegenden Wollmilchsau selbst angezogen haben? Ich kann es nicht verstehen. Also, Sie haben einen Profit davon. Sie sind jetzt überall in den Medien. Und Sie haben auch einen wirklich beeindruckendes Auftritt in den Sozialen Medien mit Ihren Bildchen, die Sie hintereinander geschnitten haben. Ich überlege mir immer, wie das mit Ihrer Frisur und der Person in Einklang zu bringen ist, die in diesen Bildchen zu sehen ist. Aber das ist jetzt nebensächlich. Wie kann man sich als Finanzminister, der ja nun auch einen Namen hat, und einen Namen zu verlieren hat. Wie kann man sich eierlegende Wollmilchsau nennen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das steht nämlich neben allem Lustigen, steht das nämlich dafür, dass man für alles ist. Lieber Thomas Schäfer, wer für alles ist, der ist aber auch für nichts Konkretes, sondern der ist beliebig. Der ist halt für alles. Der gibt halt jedem Restaurant noch einmal ein Viertel mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat die Kontinuität der letzten Haushalte noch übertroffen. Ich habe das Gefühl, Sie werden sich, wenn das nicht schon jetzt der Fall ist, darüber ärgern, dass irgendjemand Ihnen diese eierlegende Wollmilchsau untergeschoben hat und Sie nicht gemerkt haben, dass man mit diesem Bild mal kurz in die Medien kommt, aber danach relativ lange negativ besetzt ist. Mit großer Freude habe ich gehört, dass in, diesem, also in dem 18er und dem 19er Haushalt, das heißt in den beiden kommenden Jahren, viele viel mehr Geld verdienen sollen, viele viel mehr Geld bekommen sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will darauf hinweisen, weil das lag noch in meiner Verantwortung als stellvertretender Ministerpräsident, dass der damalige Finanzminister, der es heute noch ist, Thomas Schäfer eine mittelfristige Finanzplanung vorgelegt hat. Wenn man die mit den Ist-Einnahmen vergleicht, dann hat es eine Steigerung um 6 Milliarden in diesen Jahren insgesamt gegeben. Das ist eine Steigerung, wenn Sie die Ausgangszahlen mit, der, mit den Eingangszahlen vergleichen, von 41 Meine sehr verehrten Damen und Herren, Irgendeiner der Kollegen hat stolz gesagt, dass der Kommunale Finanzausgleich, glaube ich, der Kollege Kaufmann, um 25 gestiegen ist. Also, da sehen Sie aber ganz schön knauserig mit den Kommunen umgegangen, wenn Sie selbst 41 mehr Mehreinnahmen haben, und die Kommunen bekommen nur 25 Ich will an diesem Beispiel deutlich machen, das hinkt, das weiß ich auch. Müssen Sie mir gar nicht erklären. Das hinkt. Aber mit dieser Zahlendreherei, mit der Sie derzeit meinen, öffentlich auftreten zu müssen, werden Sie keinen Wahlkampf gewinnen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das macht uns ja als Freie Demokraten zufrieden. Aber es ist halt eine Verballhornung der Bürgerinnen und Bürger. Es ist eine Verballhornung der kommunalen Mandatsträger. Das regt uns dann doch schon ein bisschen auf. Also, Sie haben 6 Milliarden € mehr als man selbst geplant hat. Und jetzt davon zu reden, also ihr müsst das einmal üben mit der Choreografie, das mit dem Rudolf, das war nicht so gut gewesen eben. Äh, nee, das hat so ein bisschen aufgesetzt ausgesehen. Aber, aber es war es, war, glaube ich, auch. Aber, aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man 6 Milliarden € mehr hat und dann behauptet, das hätte etwas mit Eigenleistung zu tun, mit seriöser Wirtschaft zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren, der überhöht sich doch sehr stark. Der überhöht sich sehr sehr stark. Ich glaube jetzt auch nicht, um den Kollegen der Sozialdemokraten auch mitzuteilen, dass ich mich an der Debatte eben durch gutes Zuhören beteiligt habe. Ich glaube, das war auch nicht Frau Nahles, die uns dieses Geschenk der 6 Milliarden gemacht hat, sondern da kann man zu stehen, wie man will, aber das war ein bisschen auch Herr Draghi, Das war ein bisschen, aber auch die Weltwirtschaft, und insbesondere war es die sehr gute Struktur der deutschen und auch der hessischen Wirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit, einem, mit, einem, mit einer Verbindung auf der einen Seite von großen DAX-Unternehmen und auf der anderen Seite von kleinen Mittelständlern, von Hidden Champions, die Sie in jedem Stadtteil unseres Hessenlandes schon begrüßen können. Das alles hat dazu geführt dass die Steuereinnahmen so erheblich hochgekommen sind. Also davon zu reden, es war eine vernünftige Finanzpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor dem Fall ist immer der Hochmut. Und das ist gerade die Abteilung Hochmut. Lassen Sie mich zu den Kommunen kommen. Eine beachtliche Geschichte. Ich will noch einmal daran erinnern, dass es die Regierung von Roland Koch geleitet und von mir gewesen ist, die dem Landtag vorgeschlagen hat, dass die 350 Millionen €, die kommunales Geld im Länderfinanzausgleich sind, auch von den Kommunen zu zahlen sind. Ich will daran erinnern, mit welchem Aufschrei Herrn ja, durch die Landschaft gewandert ist. Dann kam das Urteil zum Thema Alsfeld, in dem wir gelernt haben, dass der kommunale Finanzausgleich so, wie wir ihn bisher berechnet haben, nämlich eine Quote von der Steuerverbundmasse zu nehmen, nicht richtig ist. Dann haben Sie mit ihrer Mehrheit einen neuen KFA hier verabschiedet, indem sie ganz bewusst darauf verzichtet haben, dass es auch irgendwo nur einmal eine hundertprozentige Bezahlung des Bedarfs gibt. Sie haben nämlich das Thüringer Modell genommen und da haben sie zwischen 80 und 100% bzw. 70 und 100% gewählt. Das ist ausgeschlossen, sogar für einen Juristen vielen Dank für den Hinweis, lieber Kollege Kaufmann, dass man da nie einen Bedarf abdecken kann, der über dem Durchschnitt von 100 liegt. Und dann haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemerkt, das gibt, Krach. das gibt Krach. Da kamen ja auch Ihre eigenen kommunalen Mandatsträger an, und ich weiß es sogar aus vielen Gesprächen, auch aus der CDU Landtagsfraktion. Und dann haben Sie noch zusätzlich Töpfe geschaffen. Und Der eine heißt Zukunft, und der andere heißt Investitions- und der nächste heißt das und der dritte heißt das. Und Dann haben Sie sich eigentlich von dem Prinzip des Kommunalen Finanzausgleichs, so wie es der Staatsgerichtshof vorgeschrieben hat, verabschiedet und haben wieder das alte. Und ich hoffe, Ihnen ist es wenigstens aufgefallen, Herr Dr. Schäfer, dass Sie in Ihrer Rede genau wieder auf den alten KFA und seine Strukturen zurückgekommen sind. Sie haben nicht mehr vom Bedarf gesprochen sondern Sie haben davon gesprochen, dass die Kommunen teilhaben sollen an den Höhen und Tiefen der Einnahmen des Landes Hessen teilhaben sollen. Das war genau die Quotenregelung der Verbundmasse gewesen und nicht die Bedarfsorientierung, wie das das Staatsgerichtshof haben wollte. Ich will darauf nur hinweisen, dass Sie das bisher on top legen. Also blöd sind wir alle nicht. Das haben wir schon gemerkt, dass Sie das on top draufgelegt haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wette, einen hohen Einsatz spätestens nach der nächsten Landtagswahl wird dieses On-Top wieder abgebaut werden? das werden wir merken, B. bei dem Thema Kindergartengebühren und beim Thema Hessenkasse. Ich prognostiziere das von hier aus, dass das so kommen wird. Und dann merkt man nämlich auf einmal, wie ihre Denkweise ist. Die Denkweise ist: Wir wollen irgendwie mit vielen, vielen kleinen Wahlgeschenken wollen wir irgendwie über die Landtagswahl kommen. Und dann muss Kassensturz gemacht werden. Vollkommen klar. Egal, wer in der Regierung ist. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich nur jedem wünschen, der in der Regierungsverantwortung ist: Bitte bitte wirtschaftliche Konjunktur, bleibt bitte so gut, weil wir ansonsten ein riesiges Problem haben werden, mit den ganzen Dingen, die wir aufgebaut haben, umzugehen. Und das war eben nicht zynisch gemeint, sondern das war tot, tot ernst gemeint bei den Kindergartengebühren. Also, Sie wissen, wir haben einen anderen Ansatz. Aber darüber kann man streiten. Wir werden darüber inhaltlich streiten, René Rock wird das mit großer Vehemenz aus unserer Fraktionsvorsitzenden, aber auch aus der Fachsprecher tun. Wir sagen, vor Geschenken muss das Thema Qualität auf die Tagesordnung. Und wir haben derzeit eine mangelnde Qualität in vielen unserer Kindergärten nur. Leider. Sie wissen, eines unserer Schwerpunkte schon seit anderthalb Jahren, und das werden Sie in den nächsten zwölf Monaten noch sehr verstärkter und sehr fokussierter sehen, ist frühkindliche Bildung. Also, wir finden das gut, dass, okay, ein kleiner Teil Landesgeld, der Rest ist ja schon wieder kommunales Geld, ein kleiner Teil Landesgeld zusätzlich in die frühkindliche Bildung gesteckt werden soll. Wir meinen, es müsse in Qualität gesteckt werden und nicht in die Reduzierung der Gebühren gegenüber den Eltern. Jetzt gehen Sie aber den anderen Weg. Ich habe das Gefühl, ich merke das ja sogar in meiner eigenen Heimat, dass noch keiner so richtig wirklich weiß, was das finanziell für eine Kommune bedeutet. Also, wir wissen die Eckdaten. Wir wissen sechs Stunden und 136 €, Das wissen wir. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht und ich kann das nur dringend empfehlen, dass Sie sagen werden, diese 136 € kriegt die Stadt aber nur, wenn sie keine Kindergartengebühren mehr für sechs Stunden erhebt. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie etwas von Selbstständigkeit und kommunaler Selbstverwaltung sprechen, diese Bedingungen nicht zu knüpfen, sondern wenn, dann jedem es zu geben. Und wenn dann die Kommune A damit die Kindergartengebühren reduzieren will oder bei sechs Stunden auf Null setzen will, dann soll sie es tun. Wenn aber die Kommune B sagt, wir möchten das in Qualität umsetzen, dann soll sie das auch tun können. Das ist ein liberaler Vorschlag. Das ist ein Vorschlag, wie man Kommunen selbstständig handeln lassen kann. Dafür werden wir intensivst werben. Aber wir werden eine Verunsicherung bekommen. Das fängt doch schon an. Da melden sich doch schon Väter und Mütter bei der Sozialdezernenten in der Stadt Bad Vilbel und fragen, was ist denn? Ich habe acht Stunden. Wir brauchen auch die acht Stunden, oder aber wir wollen auch die acht Stunden. Beides. Wie macht ihr denn das? Macht ihr dann jetzt einen Dreisatz, oder macht ihr das irgendwie anders? Ich höre, dass es z. B. in Gießen beim Kollegen schon Überlegungen gibt, dass man dann bei den mehr als sechs Stunden kräftig noch einmal zulangt, so nach dem Motto, das sind die Wohlhabenden die können dann noch einmal ein bisschen zur Finanzierung der Kommune beitragen. Das alles wollen Sie mit diesem unausgegorenen Modell machen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann an einem Montagabend in der Rosselstraße man merkte, nachdem irgendein Vortrag von irgendeinem Demoskopen sie doch sehr ernüchtert hat, wir müssen da etwas tun. Das ist ein Thema, das die Menschen interessiert, und dann sind sie einen Tag später vor die Presse gegangen. Wir haben das ja in der Sondersitzung erlebt. Wir haben das ja in der Sondersitzung erlebt. Das ist doch keine nachhaltige Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren von CDU und Grünen, sondern das ist, Wir haben noch ein bisschen Geld in der Kasse, also geben wir es einmal raus, damit wir die Wahl gewinnen. Genauso ist es bei dem Thema Hessenkasse. Ja, es ist vernünftig, dass im dritten Schritt, bei dem ersten Schritt war die FDP dabei gewesen, eine Lösung gefunden wird, wie geht man mit den hohen Kassenkrediten umgeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da darf doch nicht die Kommune belohnt werden, die auf ich weiß, ob das rügenswert ist, wenn nicht, nehme ich die Rüge an auf Teufel komm raus, Geld ausgegeben hat und Schulden gemacht hat. Und Die Kommune, die ordentlich gewirtschaftet hat, die hat Pech. Sie können das sogar, das schaue ich René Rock an, Sie können das sogar, lieber Herr Präsident, auf Ihre Heimatkommune zurückführen. Ihr habt euch ordentlich in Seligenstadt benommen. Ihr habt eine vernünftige Haushaltsführung gehabt, und die Rottgauer nicht. Und jetzt muss Seligenstadt nach dem bisher bekannten Modell zweimal, zweimal für Rottgau bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann doch wohl nicht richtig sein. Das ist die Ungerechtigkeit pur, dass da Grüne mitmachen, dass da Christdemokraten mitmachen, ist uns alles ein vollkommenes Rätsel. Lassen Sie mich bitte. Ja, wenn wir ja nur seligen Staats in Hessen hätten, dann hätten wir ja einen Vorteil, da gibt es nämlich keine Kassenkredite oder nur ganz wenige und noch den Landkreis Fulda und um den Kollegen Arnolds noch mit einzubeziehen und den Landkreis main der fast, fast so gut ist, aber leider fallen mir dann nur noch ganz ganz wenige Kommunen ein, die nicht über eine entsprechende hohe Belastung verfügen. Also hier müssen sie dringend nachjustieren besonders klassisch ist ja die Auseinandersetzung, die ja verborgen bleibt im Städte und Gemeindebund. Da haben wir halt alle Kommunen dabei. Im Städte ist das relativ einfach, weil die Interessenlagen relativ einfach sind. Die haben sich ja auch schon bekannt, so nach dem Motto Das ist ja ganz okay, aber siehe ganz oben bitte mit eurem Landesgeld und nicht zu einem Großteil mit unserem kommunalen Geld so eine Entschuldung machen. In Zeiten wie diesen, wo der Zinssatz so ist, wie er ist, ist das auch vernünftig, aber bei den kommunalen kleineren Organisationen beim, Kommunal äh, beim Städte und Gemeindebund ist halt eine ganz andere Meinung. Lassen Sie mich mal sehr verehrte Damen und Herren, weil es muss ja nicht sein, dass man seine Redezeit vollkommen ausschöpft, zum Ende kommen und sagen, wir Freie Demokraten werden Ihnen ein Konzept in den nächsten zwölf Monaten vorlegen, das auf drei Säulen ruht. Die eine Säule ist Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Und da sind wir auch glaubwürdig. Es war Ruth Wagner als Hochschulministerin, die die hessischen Hochschulen in eine finanzielle und eine organisatorische Freiheit entlassen hat. Es waren die es waren die Kultusministerinnen, die Schulministerinnen, Doris Henschler und Nicola Beer, die dasselbe mit den Schulen versucht haben, zu einem Großteil geschafft haben und insbesondere die berühmte 105-prozentige Lehrerabdeckung geschaffen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die FDP Ja, in einer Koalition mit der CDU. Das Dritte, was jetzt noch kommen muss, ist die frühkindliche Bildung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Konfliktpunkt auch zwischen Stefan Grüttner und mir in der Regierungsverantwortung der letzten, wo ich immer wieder darauf hingewiesen habe in meiner Funktion als Integrationsminister, weil wenn nicht der Tag mit der Schultüte auch verbunden ist mit der Tatsache, dass man gleich gut altersgerecht Deutsch kann, dann ist derjenige, der, der das nicht kann, im Nachteil. Und das sind leider auch viele Migrantenkinder in unserem Lande. deshalb kam ich zu diesem Thema. Wenn man dann die qualifizierten Schulvorbereitungsjahre einstampft und, und, und so ist das gegen die frühkindliche Bildung gerichtet. Wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Infrastruktur und Digitalisierung, und zwar von der theoretischen Unterlegung in der hessischen Verfassung bis hin zur praktischen Finanzierung großer, nicht so der Kleinkabel, großer Kabel in ganz Hessen. Und zum Dritten wollen wir die innere Sicherheit. Das ist unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Landespolitiker. Wenn wir uns nicht darum kümmern, dann müssen wir uns immer weiter die relativ wenig intelligenten Sprüche unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag anhören, dass es doch noch ein bisschen mehr zu machen ist. Da müssen wir ebenfalls nachlegen. Das werden unsere Säulen sein. Aber unsere Säulen werden auch sein, wie kann man strukturiert diese Verwaltung überarbeiten Wie kann man nicht nur immer ein bisschen drauflegen, sondern wo kann man auch abbauen? Wo gibt es Einrichtungen? Die wir nicht mehr brauchen, die vielleicht irgendwann einmal klug gewesen sind, aber jetzt nicht mehr klug sind. Das heißt, es wird ein Papier, es wird ein Konzept vorgelegt, und dann stellen wir das den Wählerinnen und Wählern zur Abstimmung. Das heißt auf der einen Seite strukturelle Verbesserungen im Haushalt, das heißt weniger mehr Ausgaben, sondern, wenn es irgendwie geht, sogar weniger Ausgaben, und zum zweiten Schwerpunkt frühkindliche Bildung, Digitalisierung und innere Sicherheit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Jörg-Uwe Hahn. Das Wort hat Herr Dr. Walter Arnold, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Doppelhaushalt 2018 2019, den heute unser Finanzminister Dr. Thomas Schäfer vorgelegt hat, ist ein herausragender, ein nachhaltiger Haushaltsplan. Er ist ein neues Kapitel in der hessischen Finanzpolitik, ein Meilenstein. Diesen Erfolg lassen wir uns von niemandem wegdiskutieren. Meine Damen und Herren. Ich möchte das an ganz wesentlichen Eckpunkten festmachen. Dieser Doppelhaushalt ist erstmals seit einem halben Jahrhundert, seit 50 Jahren. Ein Haushalt, der keine Neuverschuldung plant, trotz hoher Zahlungen in den Länderfinanzausgleich und auch in den Kommunalen Finanzausgleich immerhin über 5 Milliarden €. Er ist außerdem erstmals seit einem halben Jahrhundert ein Haushaltsplan, genau seit 1969, der den Abbau von Altschulden vorsieht, nämlich 200 Millionen € im Jahr 2019. Auch das ein Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hessen macht seit 2016 keine neuen Schulden mehr, vier Jahre früher als in der Verfassung vorgesehen. Das ist ein Erfolg der Haushaltspolitik der letzten Jahre. Das dürfen und können wir nicht hinwegdiskutieren. Das muss das ganze Haus, denke ich, rückhaltlos anerkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte deswegen ausdrücklich im Namen meiner Fraktion unserem Finanzminister Dr. Schäfer, auch dem neuen Staatssekretär Dr. Worms, der ja lange Jahre die Haushaltspolitik auch mitverantwortet hat, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium für dieses gelungene Werk herzlich danken. Es ist ein historischer Erfolg, an dem wir festhalten. Und es ist vor allen Dingen auch etwas für die nachfolgenden Generationen. Das können wir gar nicht hoch genug bewerten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Wer das abstreitet, der vergisst, und viele von uns haben das sicherlich noch in Erinnerung, dass noch in 2009 die Nettokreditaufnahme, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, bei minus 2,7 Milliarden € lag. In 2014 haben wir damals erstmalig die 1-Milliarde-Grenze unterschritten, mit minus 890 Milliarden Millionen € Netto-Neuverschuldung. In 2017 waren immer noch vorsorglich 350 Millionen € eingeplant, die wir doch nicht in Anspruch genommen haben. Jetzt, in 2018 und in 2019, keine neuen Schulden geplant. Das sollen wir beibehalten. Das sieht auch die mittelfristige Finanzplanung vor. Deswegen dieser Tag heute mit der Einbringung dieses Doppel Doppelhaushalts ein guter Tag für Hessen. Das möchte ich deutlich sagen, meine Damen und Herren. Ich nehme auch in Anspruch, dass dieser Doppelhaushalt nicht nur doppelt gut ist, sondern er ist ein klares Zeichen für eine hohe finanzielle Seriosität dieser Landesregierung und der beiden Fraktionen, die sie tragen. Auch das möchte ich sehr deutlich sagen. Denn genauso wichtig wie die Schuldenvermeidung ist auch der ab 2019 beginnende Tilgung der Schulden mit einer jährlichen Tilgungsrate von mindestens 200 Millionen €. Jetzt komme ich zu einer Aussage, die der Kollege Schmitt getätigt hat, die ich aber auch für 2017 vom Kollegen Hahn im Ohr habe. Sie haben gesagt, Mehreinnahmen im Bereich von 4,5 Milliarden € Kollege Schmidt hat heute gesagt, 6,8 Milliarden € mehr Einnahmen im Vergleich zu 2013. Wir haben einmal nachgerechnet, wir sind auch 6,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen gekommen, darüber wollen wir uns nicht streiten. Aber was ich beiden Kollegen vorwerfe, Sie schauen nur die eine Seite der Medaille an. Wenn wir uns diesen Vergleich 2018 zu 2013 anschauen, dann müssen wir feststellen, rund 6,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen, einverstanden, aber auch mehr Personalausgaben in einer Größenordnung von rund 1,5 Milliarden €, mehr KFA-Mittel, rund 1,2 Milliarden €, mehr Ausgaben im Länderfinanzausgleich, fast 1 Milliarde € in 2018. Wir haben für Flüchtlingskosten mehr ausgegeben, 1 Milliarde €, wir haben eine Reduzierung des Finanzierungssaldos von knapp 1,5 Milliarden € also mehr Aufwand durch den Verzicht auf Neuverschuldung und Rücklagenentnahmen und mehr Investitionsausgaben von rund 360 Millionen €. Das heißt, das, was Sie uns vorgerechnet haben an mehr Steuereinnahmen, sind weggegangen durch mehr Ausnahmen im Saldo gleich und insofern die guten Ergebnisse, die Finanzminister Schäfer hier vorgetragen hat, ist tatsächlich ein Zeichen für hervorragende Haushaltsführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch etwas möchte ich aus Ihrer Rede, Herr Kollege Schmidt, mal aufgreifen. Sie haben kritisiert, das Land Hessen, der Finanzminister, entnimmt Rücklagen in 2018. Also, die Kraft dieser Worte möchte ich einmal an Zahlen festmachen. In 2018 ist im Haushaltsplan vorgesehen, eine Entnahme aus der Rücklage von 216,4 Millionen €. Es ist aber gleichzeitig eine Zuführung in die Rücklage von 194,9 Millionen € ein Saldo von 21,5 Millionen €. Dazu kann ich nur eines sagen. Lieber Herr Kollege Schmidt. Ihre eierlegende Wollmilchsau geht auf keine Kuhhaut, das sage ich einmal ganz deutlich. Jetzt zu den Investitionen. Wir haben ab 2018 Investitionsausgaben in der Größenordnung von über 2,2 Millionen €, die auch in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben, immerhin ein um knapp 12 gegenüber zur 17 erhöhtes Ausgabenniveau. Was ich hier noch einmal deutlich sagen möchte, was nicht untergehen darf, was Herr Minister Schäfer klar gesagt hat: Wir haben in diesem Haushalt diesen Doppelhaushalt, aber für jedes Jahr Ausgaben in einer Größenordnung von 5,5 Milliarden € für die Hochschulen, Ausgaben in einer Größenordnung von 8 Millionen € für unsere Schulen. Also jeder dritte Euro in unserem Haushalt wird ausgegeben für den Bildungsbereich ausgegeben, das muss man auch deutlich sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das sind Investitionen in unsere Kinder, in unsere Nachkommen, und das ist außerordentlich wichtig. Und wenn Sie die Finanzen der Kommunen ansprechen, und wenn Sie auch den kommunalen Finanzausgleich ansprechen, der Kollege Hahn hat ja dazu einiges gesagt und diese Umstellung auf die Ermittlung der Bedarfe der Kommunen, da sage ich ganz deutlich, da sind wir am Anfang, keine Frage. Und wir haben ja auch durchaus noch hier das eine oder andere, wenn ich mal auf die Sonderstatusstätte schaue, auch noch nachzusteuern. Aber wenn Sie sich die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs einmal anschauen, auch das darf nicht vergessen werden. 2017 rund 4,5 Milliarden €, der Ansatz in 2012, also nur Fünf Jahre früher 1 Milliarde € weniger, in 2018 einen Ansatz von 4,9 Milliarden € in der Planung und 2019 5,211 Milliarden € im Kommunalen Finanzaushalt. Das ist eine Steigerung, der durchaus den Kommunen durchaus viele Möglichkeiten gibt. Wir erweisen uns damit und mit weiteren Programmen als ein verlässlicher Partner der Kommunen. Das ist einer der Schwerpunkte. Den Sie gefordert haben, den Sie nicht sehen, lieber Herr Kollege Schmitt. Aber das ist ein Schwerpunkt unserer Politik, dass wir den Kommunen helfen wollen, ihren Aufgaben nachzukommen. Und dazu gehört die Hessenkasse mit zusätzlichen Investitionsmitteln von 500 Millionen €, die wir dort also vorgesehen haben. Dazu gehört das neue kommunale Investitionsprogramm KIP II mit über 530 Millionen € Investitionsmittel durchaus auch nennenswert Bundesmittel, aber eigene Landesmittel in einer Größenordnung von 93 Millionen €. Und Im Programm KIP I Wohnen wird im Jahr 2019 erneut ein Volumen von rund 230 Millionen € dann entsprechend aufgelegt. Das Sonderprogramm Sanierung Schwimmbäder sieht ab 2019 10 Millionen € jährlich vor für die folgenden fünf Jahre. Und Auch die Mittel für den Städtebau haben bis zum Jahr 2020 sich von rund 54 Millionen € auf rund 99 Millionen €, also nahezu verdoppelt. Auch das für den Punkt Wohnen eine wichtige Botschaft. Die Ausgaben für Investitionen im Landesstraßenbau steigen kontinuierlich. Zu 14 130 Millionen €, zu 2018 180 Millionen € und in 2019 rund 190 Millionen €. Und Im Bildungsbereich ein ganzes Feuerwerk an Ausgaben, die hier also einen wichtigen Schwerpunkt darstellen. Ab dem 1. August 2018 der dreijährige Besuch des Kindergartens für Kinder für sechs Stunden am Tag beitragsfrei, immerhin im Doppelhaushalt insgesamt rund 440 Millionen €, die wir dort vorsehen, und auch zur Verbesserung der Kita-Qualität in 2018 und in 2019 jeweils 50 Millionen € im Haushalt. In den nächsten beiden Schuljahren werden wir jeweils 230 zusätzliche Stellen für den Ausbau des Ganztagsbereichs mit dem Schwerpunkt Pakt für den Nachmittag vorsehen und auch für den Ausbau der inklusiven Beschulung werden jeweils 60 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. Das Land wird an über 1000 Schulen die Sozialarbeit an Schulen fördern und dafür ab Februar 2018 insgesamt 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte schaffen. Auch das ist ein Fortschritt für unsere Schulen und für die Erziehung unserer Kinder. Meine Damen und Herren. Ein weiterer Schwerpunkt, den Minister Schäfer deutlich auch dargestellt hat, ist das Sicherheitspaket II zur Stärkung von Polizei und Justiz in Hessen. In den Jahren 2018 und 2019 jeweils 300 neue Stellen bei der Polizei dazu treten jeweils 45 zusätzliche Stellen für die Staatsanwaltschaft und die ordentliche Gerichtsbarkeit hinzu. Zur Verbesserung der Polizeiausstattung sind insgesamt 21 Millionen € im Doppelhaushalt vorgesehen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit erhält 30 zusätzliche Stellen, und zur Stärkung des Strafvollzugs werden insgesamt über 10 Millionen € im Haushalt bereitgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt, Herr Kollege Schmidt ist das Programm Digitales Hessen. Zur Förderung der digitalen Kompetenzen In den Schulen stehen jeweils 4,5 Millionen € in jedem Haushaltsjahr bereit, in 2018 und 2019, sowie zehn neue Stellen zur Förderung der digitalen Kompetenz. Telemedizin, E-Health und die IT-Infrastruktur der Unimedizin in Frankfurt werden mit 12 Millionen € bzw. mit 7 Millionen € gefördert. Es wird eine zentrale Cyberservice-Kompetenzstelle errichtet werden. Dafür stehen knapp 10 Millionen € zur Verfügung, und auch der weitere Breitbandausbau wird mit rund 7,4 Millionen € gefördert. Ein wichtiger Punkt, den ich hier auch deutlich herausstellen möchte, ist der Klimaschutzplan des Landes Hessen. Hier werden im Doppelhaushalt 2018 2019 insgesamt 40 Millionen € bereitgestellt. Auch das ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Umwelt, meine Damen und Herren. Ein bundesweit einmaliger Vorgang ist die Einführung eines Landestickets in Hessen für unsere Bediensteten. Das sind in 2018 und in 2019 jeweils über 55 Millionen €, die wir hier für unsere Mitarbeiter vorsehen. Auch das Sozialbudget steigt mittelfristig von 70 auf deutlich über 100 Millionen € an. Ich sage abschließend als Fazit ganz eindeutig, wir haben heute mit großer Freude erstmalig festzustellen, dass es einen Haushalt gibt ohne neue Schulden, indem wir die schwarze Null darstellen und trotzdem viele wichtige Investitionen in ganz unterschiedlichen Bereichen auch durchführen können. 2.000 neue Stellen in Schule, Polizei, Justiz und Finanzverwaltung trotz dieser sparsamen Haushaltsführung viele wichtige Investitionen. und auch der Abbau von Altschulden, das ist, meine Damen und Herren, moderne Haushaltspolitik in Hessen, das ist finanzielle Seriosität und das ist die Handschrift von Schwarz-Grün in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Arnold. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Norbert Schmitt gemeldet. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Präsident. Äh, äh, Dr. Arnold, man kann ja über, über die Frage jetzt der Bewertung des Haushalts streiten. Über was man nicht streiten sollte, und das ärgert mich, ist einfach, wenn hier falsche Zahlen äh, verkündet werden und so getan werden, als würde ich falsche Zahlen verkünden. Ich will, ja, das will ich, Einfach Faktencheck: Ich habe davon gesprochen, dass diese Landesregierung jetzt mit diesem Haushalt 2018 etwa 5 Milliarden € mehr Steuereinnahmen nach Länderfinanzausgleich zur Verfügung hat. Also, da ist der Länderfinanzausgleich äh, abgezogen son, nämlich von 15,8 Steigerung auf jetzt 20,7. Und dann kommen die Übertragungsaufgaben des Bundes hinzu, die sind gestiegen von 2,4 auf 3,4. Milliarden Euro ist 1 Milliarde €, und es kommen noch einmal Investitionshilfen des Bundes hinzu, die vor 2013 518 Millionen € betrugen, jetzt 859 Millionen €, auch noch einmal 330 Millionen also €. Unter dem Strich, dann die Zinsausgaben runter, kommt man auf 7 Milliarden €. Dann können Sie gerne abrechnen, Personalsteigerung 1,2 und Sie dürfen auch den KFA mit 1,2 von mir aus abrechnen. Aber dann bleibt immer noch, Herr Dr. Arnold, und dann bleibt immer noch. Und dann bleibt immer noch einmal Investitionen mehr, aber dafür gehen, wie gesagt, die Zinsen. Dann bleibt immer noch eine irre Summe von 3,5 Milliarden €, die Sie mehr zur Verfügung haben als die letzte Landesregierung. Und diese, wie gesagt, das, finde ich, das sollten Sie einmal vorrechnen, wie Sie da zu, den anderen Zahlen, zu den anderen Zahlen kommen. Weil über die Zahlen sollten wir wenigstens Klarheit verschaffen, damit man richtige politische Schlüsse dann auch daraus ziehen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Walter Arnold, willst du das Wort? Nein. Gut, dann gibt es keine Wortmeldung mehr. Die Debatte ist beendet. Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan usw. Drucks. 19,5237 19,5274 wird dem Haushaltsausschuss überwiesen. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung das ist so beschlossen.